Hallo Oma Atasat, ich stehe hier vor der Krasselhöhle und <lacht> wie ich wieder runterkomme, weiß ich nicht. Aber juhu, geschafft, geschafft, geschafft, meine Schuhe sind total voller Leben. Und man sieht jetzt nicht so viel, ich kann das so ein bisschen reindrehen, vielleicht ein bisschen hochdrehen. Ja, ich habe gerade die neue Energie hier verankert, habe auch... Ähm, ein Channeling dazu gemacht, das stelle ich einfach später hoch. Ihr könnt euch immer noch mit mir verbinden. Es ist, es ist die totale, krasseste Energie hier und es ist einfach ja, so magisch, so richtig und aufregend, total aufregend ähm, und so wunderschön. Also ich werde auf jeden Fall ein Seminar vorbereiten. Es hat noch Zeit, aber wer möchte, darf dann mit mir hier sein. Ja, und dann wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Bis bald. Bis Sonntag. Tschüss.